Hola amigos, der Spanier meldet sich mit diesem Video hier heute noch einmal zu Wort. Ich werde heute ein paar Beweise bringen, dass ich der echte Spanier bin, weil ich habe viele Reaktionen gesehen, viele Leute gesagt, ah, das ist nicht der Spanier, aber doch, das ist der Spanier. Heute werden Beweise kommen, ich werde heute noch eine kleine Geschichte erzählen, wie ich Ellie überhaupt kennengelernt habe, weil viele haben gesagt, ah, sie hat sich sofort verliebt, sie hat gesagt, Traummann, Haus bauen, das ist nicht gut realistisch aber wenn ihr die unsere ich sage mal liebesgeschichte erfahrt werdet ihr das verstehen können deswegen ich werde heute alles erzählen alles erzählen dass ihr zu hause und auch diese ganzen youtuber nicht mehr solche lügen erzählt ich fange an mit den beweisen viele gesagt ist nicht der spanier kann deutsch ist der spanier ich zeige euch hier meinen ausweis ich werde ihn einblenden man sieht mich mit meinem spanischen ausweis habe ich bekommen weil ich hier studiere Deswegen habe ich diesen Ausweis bekommen. Viele in Spanien ist das so. Viele wissen nicht, aber so ist das hier. Deswegen überlegt euch zweimal, bevor ihr sagt, das ist nicht der Spanier. Aber ihr denkt, oh okay, Ausweis könnte, könnte gefälscht sein. Könnte sein, dass er einfach so einen spanischen Ausweis hat. Aber Freunde, guckt euch dieses Bild an. Man sieht, dieses Bild ist das Bild von Simex, äh, seinem Video. Wo er gesagt hat, das ist der Spanier. In seinem Video... Mein Gesicht war, ich glaube, übermalt. Hier, ihr seht mich, ohne Übermalung. Ihr seht, ich, mein Gesicht ist der Spanier. Viele gesagt, Haare sind nicht richtig, alles stimmt nicht. Aber ich war beim Friseur, hier in Spanien, man färbt seine Haare. Man färbt die Haare im Sommer, es wird warm, man macht Haare etwas etwas heller. Für den Sommer, für die Ladies. Aber ihr, ich bin enttäuscht. So, ich hoffe, Beweise, genug Falls ihr sagt, ja, weiß ich nicht genug. Ich habe noch mehr, aber ich habe ein großes Herz. Ich habe noch Gefühle für diese Frau. Ich möchte nicht hier irgendwas Ekliges im Internet zeigen, was nicht im Internet muss. Aber ich muss mich etwas verteidigen. Viele sagen, Spanier ist Lügner. Nichts Lügner. Gar nichts Lügner. Wir kommen zu der Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ihr seht hier meine Pitbull. Paco. Mein Pitbull Paco. Ich war, viele wissen, wir haben uns kennengelernt, wo wir Gassi waren. Ich mit Paco, meine Pitbull, Elli mit ihrem auch -Hund. Wir sind gelaufen, Barcelona, schöner Weg, ich bin gelaufen mit ihm. Auf einmal mein Hund, er wird böse, ich sehe, die Zähne kommen raus. Er rennt los und greift an, einen kleinen, armen, süßen Hund. Ich sage Paco, nein, aber Paco greift an. Ich gekommen, ich habe Paco weggeschnappt, habe gesagt Paco, hör auf. Und Elli bei die Besitzerin des anderen Hundes. Elli so, oh, mi amor. Spanier, danke schön, dass du hier meinen Hund gerettet hast. Sie war einfach nur voller Emotionen und voller Liebe. Sie hat sich gefreut. Sie hatte eine emotionale Bindung zu mir. Dann sie hat gesagt, komm zu mir. Eines zum anderen geführt. Die Geschichte kennt ihr. Aber wenn ihr nach dieser Geschichte nicht, ich sag mal, euch ein Herd fasst und glaubt, das ist der Spanier, dann ich weiß auch nicht. Und noch einmal, Sass. Ich habe gesehen, ein Video von Ellis Mama ich bin zutiefst enttäuscht von dir. Sie hat gesagt, du bist nicht der Spanier. Du kannst mich am Arsch lecken. Alice, Mama, jetzt nochmal an dich. Du weißt ganz genau, dass ich der Spanier bin. Du weißt es ganz genau. Guck in dein Herz rein und du weißt es. Ich bin einfach nur enttäuscht von dir. Ich habe gesagt, ich werde dich supporten. Ich werde dich unterstützen bei deinem traurigen Wege. Ich bin auch nicht für Mobbing. Aber ihr mobbt mich. Und das ist... Gar nicht, Deko. Das ist gar nicht okay. Ich hoffe, die Beweise haben euch gelangt. Wenn nicht, ich werde noch mehr machen. Ich werde noch mehr machen. Wenn nicht, mir geht es mittlerweile etwas besser. Ich bin immer noch zutiefst enttäuscht und traurig, aber mir geht es besser. Danke für diese ganzen tollen Kommentare. Und der Spanier verabschiedet sich.